Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe dpa, seit ich Zeitungen lesen kann, und das ist leider schon viel zu lange, ähm, lese ich überall dpa, dpa, wie dpa berichtete und am Ende ähm, hat es mir, glaube ich, gut getan, es hat uns allen gut getan, Es tut gerade in digitalen Zeiten ähm, der Gesellschaft gut, eine unabhängige Nachrichtenagentur zu haben, Menschen zu haben, die Nachrichten machen, die unabhängig recherchieren und berichten. Ich wünsche uns und euch, dass es in den nächsten 70 Jahren so erfolgreich weitergeht. Vielen Dank, liebe Grüße von OMR.